Ich sage herzlich willkommen ganz offiziell jetzt zum dritten Web mit EP Talk, wie ich das so schön äh, ausspreche. Äh, das ist das Online-Diskussions- und Bildungsformat von Erwachsenenbildung.at im Rahmen des Vereins Conedu. Mein Name ist Wilfried Frey und wir sind Projektträger von Erwachsenenbildung.at im Auftrag und mit Förderung des Bundesministeriums für Bildung und Frauen und insofern auch die Gastgeber dieser heutigen einstelligen Online-Diskussion über ein durchaus von vielen brandaktuell empfundenes Thema im Sinne einer Erwachsenenbildung in der Migrationsgesellschaft. Wer Sie sind, unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer hier, und was sich hier führt, das können Sie in der Vorstellungsrunde links äh, im linken Bereich äh, auch gerne eingeben, sofern Sie es noch nicht getan haben. Auf der rechten Seite des Bildschirms sehen Sie auch eine Umfrage, wo wir gerne ein bisschen herausfinden würden, mit welchem fachlichen Tätigkeitshintergrund äh, sind Sie auch mit dabei. Es geht uns auch um den Diskutantinnen ein bisschen ein Bild, wer ist mit dabei und interessiert sich vielleicht hier auch wofür. Wie gesagt, das ist der dritte Web Talk. Zuletzt ging es ja bei uns vor nicht ganz zwei Monaten hier auch um die Arbeitssituation in der Erwachsenenbindung. Ein Thema, das in einer sehr spezifischen Ausprägung auch heute, denke ich, relevant ist, wenn man Migrationserfahrung auch als Ressource für Erwachsenenbindung betrachtet. Die bisherigen Webtalks sind auch auf unserem YouTube-Kanal abzurufen, weil wir jetzt dann später auch noch den Link geben in unserem Chatfenster, wenn Sie das nachsehen möchten, dann können Sie das gerne tun. Auch die heutige Veranstaltung wird aufgezeichnet und dann im YouTube-Kanal zur Verfügung stehen. Ähm, wie können Sie hier teilnehmen? Äh, wir haben sozusagen hier ein, ein Podium besetzt. Äh, das sind die Menschen, die im Bild und Ton äh, wahrzunehmen sind. Es gibt für alle, die sonst noch mit dabei sind, die Möglichkeit im Chat auf der rechten unteren Seite Fragen zu posten, Kommentare zu posten. Wir werden versuchen, die auch wahrzunehmen und in die Diskussion einzuspielen. Wir haben für Sie ein paar Umfragen vorbereitet, wie die eine, die Sie schon jetzt eingeblendet sehen werden die zwischendurch auch bringen und so versuchen, ein bisschen ein interaktives Setting auch zu gestalten. Wichtig ist uns noch, lassen Sie uns am Ende einfach wissen, wie Ihnen der Webtalk gefallen hat. Ihre Rückmeldung ist uns wichtig, weil wir dieses Format auch gerne weiterentwickeln. Worum geht es heute? Waschin in der Migrationsgesellschaft. Wer macht sie für wen? Haben wir etwas so lock getitelt. Wenn man sich die Entwicklung des letzten Jahres ansieht, dann könnte man ja glauben, es geht nur um Flüchtlinge. Es geht um Menschen, die hier ankommen in Österreich, es geht um Wertekurse, um Sprachvermittlung und um das ist sozusagen das Erwachsenbild hier ausmachen sollte. Inzwischen sehen wir auch und sind auch die Medien mindestens ebenso viel ein Spiegelbild von Reaktionen, Reaktionsmustern auf eine Bewegung, die auch verschüttete Ängste zutage fördert, die mit diesen ankommenden Menschen oft ja gar nicht viel zu tun haben. Ängste vor einem sozialen Abstieg, vor einer diffusen Verletzlichkeit, Umgekehrt auch vor einem Abdriften in eine politische Kultur, die wir aus Zeiten kennen, die viele Jahrzehnte zurückzuwiegen scheinen. Und Bildung, besonders Erwachsenenbildung, gilt hier für viele als Hoffnungsträger, als Hoffnungsträger zur Bewältigung einer Krise, die für viele auch gar nicht mehr eine Krise ist, sondern wo man auch sagen könnte, ich, Herr Garanette, du wirst mir zusprechen, Zustimmen, das ist ein dauerhafter Normalzustand. Zuwanderung wird nicht so schnell aufhören und das wird sozusagen Migration auch unser Thema bleiben. Was wir unter Erwachsenenbildung in diesem Kontext verstehen können, wer sie macht, wo etwas zu tun ist, das ist heute Gegenstand unseres Gesprächs. Und ich darf kurz vorstellen, wen wir hier zu uns aufs Podium eingeladen haben. Zum einen ist das Annette Sprung. Sie ist Professorin am Institut für Erziehungs- und Bildungswissenschaften der Universität Graz im Arbeitsbereich Erwachsenen- und Weiterbildung. Ihre Forschungen, ihre Schwerpunkte liegen im Bereich der Forschung und Lehre zu den Themen Migration, Partizipation, Diversität, interkulturelle und rassismuskritische Weiterbildung. Annette Sprung hat, das werden vielleicht manche auch mitbekommen haben, im Vorjahr auch gemeinsam mit der Kollegin in der österreichischen Staatsverschrift für Erwachsenenbildung in der Kategorie Wissenschaft und Forschung bekommen. Für in dem Fall eine Untersuchung über Angehörige der zweiten Generation als Fachkräfte in der Erwachsenenbildung. Ähm, Annette Sprung ist vielen auch bekannt als die Autorin eines fachlichen Dossiers auf unserer Website erwachsenbildung.de, das schon seit 2008 besteht und auch eine vielgefragte Ressource ist zu diesem Thema im Kreis. Äh, wir werden dann später auch noch den Link dazu einblenden, wenn Sie da nachlesen möchten. Ja, herzlich willkommen, Annette. Hallo. Und äh, Zum anderen Besuch äh, begrüße ich äh, Senat Lacevic. Er ist äh, Sozialarbeiter in der Erwachsenenbildung und äh, an der Wiener Volkshochschule tätig und dort derzeit auch Vorsitzender des Angestelltenbetriebsrates. Senat, du hast erzählt, du hast äh, deine Karriere da im Jugendbildungszentrum, du Fach als begonnen, hast viele Jahre Erfahrung gesammelt im Bereich Hauptschulabschluss, Pflichtschulabschluss äh, und warst sowohl beratend, lehrend, koordinierend, leitend tätig. Und in der Betreuung äh, der Menschen, die da an den Kursen und an den Maßnahmen teilgenommen haben. Herzlich willkommen, auch schön, dass du dir Zeit nimmst für die Diskussion. Hallo. Ja, wir äh, starten den Web-Talk äh, und gehen ins Thema. Ähm, wir, werden, ähm, wir haben ein nette Sprung gebeten, sich äh, zu überlegen, womit sie uns ein kleines Thema sozusagen hineinführen würde und äh, was denn zu tun ist äh, im Sinne von Handlungsfeldern für die Erwachsenenbildung. Wir werden gleich diese Folien danach aufrufen, die sie da zeigen wird und die ihren Input begleiten werden. Ich darf mal Karin bitten, dass du uns vielleicht dieses Layout wechselst. Und hier kommt dann auch der Impulsvortrag zur Geltung. Und bevor wir mit dem Input starten, da bitte ich nochmal unsere Gäste hier, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, inzwischen sind sie 31 geworden, unsere kleine Umfrage rechts oben da auszufüllen. Uns interessiert nämlich ja auch... Nicht nur, was ist Ihr beruflicher Hintergrund, sondern aus welcher Perspektive interessieren Sie sich für das Thema unseres heutigen Web Talks? Bringen Sie eigene Migrationserfahrung mit oder arbeiten Sie mit Teilnehmerinnen, und Teilnehmern, Klienten, Klientinnen, die selbst Migrationserfahrung haben? Ähm, sind Sie womöglich in den letzten Monaten auch ähm, aktiv geworden im Rahmen der Flüchtlingsbewegung und haben sich da engagiert, ob ehrenamtlich, beruflich, wie auch immer? Ist das sozusagen auch Ihr Thema da oder gibt es so etwas wie ein allgemeines Interesse zu einem Thema, einfach, dass Sie hier mit dabei sein möchten? Das würden uns mal kurz interessieren. Und wir schauen, wie sich die Antworten hier entwickeln. Sie müssten die, die Antworten noch, also die Ausblickung Antworten, sind auch eingeblendet bekommen mit diesen kleinen blauen, blauen Balkendiagrammen. Und da sehe ich, da klicken schon viele. Da gibt es viele, die ein generelles Interesse am Thema haben. Einige arbeiten mit Teilnehmerinnen, mit Migrationserfahrung. Aber ich bin, gar nicht zu schnell, in mit Dokumentieren der Ergebnisse da ist, wird noch weiß ich, geklickt. So, warte ich noch einen kurzen Anblick ab. Ja gut, jetzt bewegt sich nichts mehr. Also wir sehen, drei Viertel interessieren sich generell am Thema. Immerhin, jeder Dritte, jede Dritte hier hat auch mit Menschen mit Migrationserfahrung beruflich zu tun oder hat sich auch in der Flüchtlingsflüge konkret engagiert. Vier von 31 haben auch selbst Migrationserfahrung Also das mehr als 10 Ja, mit diesem sozusagen ersten Bild, für das ich sehr herzlich Danke sage, übergebe ich jetzt an Nette und bitte dich, uns mal sozusagen hineinzuführen ins Thema. Ja, schönen guten Morgen noch einmal auch von meiner Seite an alle, die heute da sind. Für mich ist das auch eine Premiere in diesem Format zu diskutieren und ich bin sehr gespannt und freue mich. Ich habe jetzt schon ein bisschen hier auf der linken Seite verfolgt, wer sich eingeloggt hat. Einige Namen sind mir bekannt, also hallo auch an alle bekannte Bekannten und Freunde. Ja, und damit habe ich so ein erstes Bild, aber natürlich kein vollständiges Bild, wer mitdiskutieren wird und bin also, wie gesagt, sehr neugierig. Ich möchte jetzt so kurz zehn Minuten ein bisschen ins Thema einführen, den Rahmen aufspannen für unsere Diskussion, Also aber nicht heißt, dass wir nicht auch in völlig andere Richtungen diskutieren können. Das wird ja von Ihnen, von Euch allen mitgestaltet. Wilfried, du hast es schon erwähnt, Flucht und Migration sind nicht erst seit dem Sommer 2015. Die zählen nicht erst seit dem letzten Jahr zu den zentralen Herausforderungen unserer Gesellschaft, sondern das ist seit Jahrzehnten so, ist aber nicht immer so wahrgenommen worden. Und man kann also auch mit Sicherheit davon ausgehen, dass das auch in Zukunft so bleiben wird. Und das gilt eben nicht nur für Österreich, sondern ist ein globales Thema. Es ist die Frage naheliegend, ähm, ja, inwieweit ist denn die Erwachsenenbildung bislang angemessen auf diese gesellschaftspolitischen Herausforderungen, auch auf diesen Aspekt des sozialen Wandels eingegangen äh, und wie ist sie für die Zukunft vorbereitet? Ich möchte gerne diese Frage nicht beantworten, kann ich auch nicht, ich kann nur ein paar Impulse geben, sondern heute auch die Diskussion nutzen, vielleicht mit Ihnen gemeinsam, Sie haben ja alle Expertise in dem Feld, auch so eine Einschätzung vielleicht bis zum Ende zustande zu bringen, ähm, wo steht denn die österreichische Erwachsenenbildung hier. Es gibt ja auch nicht die Erwachsenenbildung, wie wir alle wissen, es ist ja ein sehr ähm, buntes und vielfältiges Feld. Ähm, insofern denke ich, kann man äh, auch für die Migrationsthematik sagen, es gibt hier sehr unterschiedliche äh, Entwicklungen in der österreichischen Erwachsenenbildung, zum Beispiel je nach Region, naheliegend, ja, in urbanen Gebieten natürlich das Thema auch äh, stärker präsent ist. Äh, und das hat natürlich dann auch was mit der Entwicklung zu tun, weil man reagiert ja auch in der Erwachsenenbildung oft, nicht nur hoffentlich, aber man reagiert auch auf Entwicklungen, die halt vor der Tür stehen. Und an manchen Orten stehen sie deutlicher vor der Tür als an anderen. Ähm, aber es ist sicher auch ein Unterschied je nach Träger, welches Selbstverständnis hat ein Bildungsträger, wie sehr sieht sich der Bildungsträger auch verantwortlich für gesellschaftspolitische Arbeit? Ist er auch bereit, Verantwortung zu übernehmen? Wie sehr ist man vom Selbstverständnis her beim Reagieren, beim Entgegennehmen von Aufträgen? Oder ist man auch proaktiv sozusagen ähm, dabei, wenn es darum geht, auch vorausschauend die Angebote anzupassen? Ähm, ja, Also die Frage ist für mich, wo wird schon viel getan, wo sind die Probleme, wo gibt es vielleicht auch blinde Flecken in der Erwachsenenbildung und was sind sozusagen auch aus Ihrer Sicht für alle, die heute mit dabei sind, was sind so die wichtigen Zukunftsthemen. Ich möchte jetzt so einen ganz groben Überblick geben, was so die großen Handlungsfelder sind im Zusammenhang mit Migration und Erwachsenenbildung. Es könnte ein Rahmen sein, in dem wir uns bewegen, aber wie gesagt, wir können das auch dann anders entwickeln in der Diskussion. Ich sehe so also vier große Handlungsfelder derzeit, die unterschiedlich stark, sage ich mal, auch bearbeitet werden. Das erste Handlungsfeld ist das, was man gemeinhin so mit dem Schlagwort der Integration verbindet. Das sind in der Regel Angebote M für eine sogenannte Zielgruppe Migrant:innen. Da können wir auch noch darüber diskutieren, wie denn diese Zielgruppe überhaupt definiert wird. Das sind Deutschkurse in erster Linie, aber auch Basisbildungskurse, Auch da mischt sich das dann oft auch schon von den Zielgruppen, das sind Angebote der Bildungsberatung. Das zweite große Feld, ich sage dann zu jedem dieser Handlungsfelder noch ein paar Sätze im nächsten Schritt. Das zweite Feld das ist die berufliche Aus- und Weiterbildung. Hier würde ich zwischen zwei großen Segmenten unterscheiden, die ich dann auch noch näher ausführe. Drittens haben wir den, den Bereich der politischen Bildung. Und viertens möchte ich also auch nicht unerwähnt lassen, dass auch für die Institutionen der Erwachsenenbildung selbst hier Entwicklungsaufgaben entstehen. Und dass es nicht nur so eine Frage der Angebotspalette ist. Das ist nur ein Aspekt und da werde ich auch noch ein paar Sätze sagen. Bevor ich jetzt auf die Handlungsfelder eingehe, kurze Zwischenfrage, bin ich gut zu hören? Passt alles technisch? Okay, dann werde ich einfach so fortfahren. Okay, ja. mhm, danke. Ja, das erste Handlungsfeld, ich denke mir, einige von Ihnen sind da vielleicht auch tätig, ist, glaube ich, relativ klar, was man darunter verstehen kann. Sicher machen Deutsch und Integrationskurse das größte Angebot derzeit aus in Bezug auf Migration der Erwachsenenbildung, was mir immer wichtig ist, bei diesem Thema zu erwähnen. All diese Arbeit findet unter ganz spezifischen Rahmenbedingungen statt. Ich meine, jede Bildungsarbeit findet unter bildungspolitischen und gesellschaftspolitischen Rahmenbedingungen statt. Hier haben wir aber noch einmal ganz besondere Bedingungen, wie zum Beispiel die Integrationsvereinbarung, also eine sprachenpolitisch wichtige Einflussgröße, die ich erwähnen möchte, aber eben auch andere Gesetze, die die Lebenslagen der Adressatinnen von Bildung ganz stark beeinflussen, und natürlich auch was mit dem Lernverhalten machen oder mit den Möglichkeiten, die da vorhanden sind. Ähm, da möchte ich jetzt schon kurz, äh, auch wenn das nicht der einzige Aspekt der Thematik ist, auf die aktuelle Flüchtlingssituation zu sprechen kommen. Ähm, hier sehen wir ja eigentlich einerseits, dass die Ressourcen in Wirklichkeit in dem Bereich auch nicht ausreichen ja, und dem steht aber gegenüber, im öffentlichen Diskurs eine permanente Forderung nach Deutschlerner vom ersten Tag oder was immer da eben gefordert wird für alle. In der Praxis ist das aber derzeit aus verschiedenen Gründen nicht umsetzbar, unter anderem, weil dann auch gar nicht die Ressourcen zur Verfügung stehen. Und gleichzeitig wird hier auch ein bisschen verkannt, in welchen Lebenslagen manche dieser potenziellen Lernerinnen und Lerner sind. Ähm, ohne pauschalisieren zu wollen, äh, gibt es natürlich hier ganz schwierige, traumatische Erfahrungen, völlig ungeklärte Existenzbedingungen, ob man überhaupt in Österreich bleiben darf, etc. Das alles bleibt natürlich nicht ohne Einfluss ja, auf die Möglichkeiten des Lernens. Ähm, und mit dem allem sind die Menschen, die dann da in der Erwachsenenbildung im Moment tätig sind, sehr gefordert. Ich finde, das ist eine wirklich sehr, sehr anspruchsvolle Aufgabe, die in der Regel äh, auch hervorragend umgesetzt wird. aber wenn man sozusagen die Bedingungen hier ein bisschen besser gestalten könnte, könnte man das vielleicht noch äh, auch angenehmer für alle Beteiligten machen. Einen Aspekt möchte ich noch erwähnen, den ich ganz spannend finde, auch als Zukunftsthema für die Erwachsenenbildung. Wir sehen gerade angesichts der aktuellen äh, Fluchtsituation, dass ganz neue Akteure und Akteurinnen auf den Plan treten, die vielleicht einerseits gar nicht so als Bildungsträger wahrgenommen worden sind, wie die Kitas, das Rote Kreuz, NGOs und so weiter. Ähm, das macht das Feld auch größer und bunter und wir sehen, dass ganz viele freiwillige Helferinnen plötzlich hier auch ins Geschehen kommen, die unter anderem auch Lernaktivitäten anbieten und ich habe auch gesehen, Christian Otzenasik, hallo, du bist auch da, bist ja sehr aktiv im Salzkammergut und kennst sozusagen die Lage auch der Ehrenamtlichen, der freiwilligen Helfer und Helferinnen. Jetzt ist das absolut notwendig in der momentanen Situation, dass diese Dinge passieren und die Leute leisten da auch Großartiges. Aber es er, tut sich auch ein Spannungsfeld auf für die Erwachsenenbildung, nämlich im Sinne der Professionalisierung. Die Erwachsenenbildung hat sich ja in den letzten Jahren ganz stark bemüht, ähm, ja, hier die professionellen Standards auch zu entwickeln. Und man kann sagen, ehrenamtliche Arbeit ist natürlich immer auch ein Stück weit Deprofessionalisierung, ja. Und, und da kann man auch Befürchtungen haben, dass vielleicht dann hier professionelle Arbeit ersetzt wird und dann weniger Ressourcen freigemacht werden und so weiter und so weiter. Also, da gibt es ganz viele Aspekte, die vielleicht spannend sind zu diskutieren. Und nicht zuletzt, denke ich, hat die Erwachsenenbildung hier auch einen Auftrag, sich was zu überlegen, nämlich wie Freiwillige auch unterstützt werden können durch Weiterbildung. Wird eh schon zum Teil gemacht, aber da sehe ich auch durchaus noch Entwicklungspotenzial. Also das ist so viel zum ersten Punkt. Das zweite Segment wäre eben das der beruflichen Weiterbildung. Hier würde ich so zwei Bereiche differenzieren. Das eine ist wieder so dieses klassische Integrationsthema. Angebote für eingewanderte Menschen äh, zur sogenannten Integration in den Arbeitsmarkt. Ähm, zur Vermeidung von Dequalifizierung, die ja ganz stark stattfindet, wie wir aus Studien wissen. Hier ist es mir wichtig zu sagen, ebenso wie bei der Sprache, oder beim Spracherwerb, auch hier haben wir eben ganz problematische Rahmenbedingungen, mit denen man auch irgendwie umgehen muss in der Erwachsenenbildung, also eben einen beschränkten Zugang zum Arbeitsmarkt, Diskriminierungsprozesse, die am Arbeitsmarkt stattfinden wo sozusagen auch bei bester Ausbildung, ja, wenn man Kopftuchtrag sozusagen relativ bald Schluss ist mit der Karriere und so weiter. Das zweite Segment, das ich aber auch noch erwähnen möchte, es gibt also durchaus einen expandierenden Markt, seit ungefähr so würde ich mal sagen 15 Jahren äh, stark expandierend, wo Angebote gemacht werden für unterschiedliche Berufsgruppen, die mit Migrantinnen im Bereich Migration arbeiten. Das können sein pädagogische Fachkräfte, Menschen in psychosozialen Berufen, in der Justiz, in der Polizei, also es wird auch immer weiter ausgedehnt im Gesundheitswesen, in der Verwaltung, Schlagwort interkulturelle Kompetenzentwicklung. Also auch hier, denke ich mir, haben wir etwas, was sich da interessant tut am Arbeitsmarkt und in der Angebotsentwicklung. Ich bin ich natürlich sehr dafür, dass alle ErwachsenenbildnerInnen einschlägige Kompetenzen und Kenntnisse erwerben. Ich möchte aber sehr davor warnen, dass man das so als Spezialkompetenz ansieht oder gar glaubt, man müsse MigrationsspezialistInnen permanent ausbilden. So wie sich die Gesellschaft entwickelt, sind das Grundkompetenzen aus meiner Sicht für Menschen, die in der Erwachsenenbildung tätig sind, dass sie sich eben auch mit diesem Thema auseinandersetzen und Wissen erwerben. Es gehört also noch viel stärker in alle Aus- und Weiterbildungen integriert und mir wäre es eben ein Anliegen, dass sozusagen das hier als Basiswissen auch ganz selbstverständlich betrachtet wird. Ob sich diese Erkenntnis schon überall durchgesetzt hat, mag ich mal zu bezweifeln. Dritter Punkt, ähm, möchte jetzt noch ein paar Worte sagen zum Handlungsfeld der politischen Bildung. Wir wissen, dass das in Österreich jetzt nicht gerade das größte Feld in der Erwachsenenbildung ist, aber gerade in Zeiten wie diesen, ja, also kann man es nicht oft genug betonen, dass politische Bildung wichtiger ist denn je. Wilfried, du hast ja schon ein paar Hinweise auch in deinem Einleitungsstatement gegeben, dass wir ganz bedenkliche Entwicklungen haben, auch demokratiepolitische Entwicklungen, ähm, wo ich glaube, dass sich die Erwachsenenbildung einfach noch viel mehr bewegen muss. Wir haben hier auch wieder so verschiedene Zielgruppen. Ähm, zum einen natürlich geht es auch um die Erhöhung der politischen Partizipation von Menschen, die Migrationshintergrund oder Migrationserfahrung haben. Da haben wir auch wieder sozusagen eine Restriktion gesellschaftspolitischer Art, weil einfach per Gesetz ganz viele Leute faktisch ausgeschlossen sind von politischer Partizipation. Also dann wird das Ganze auch ein bisschen absurd. ja, Was sollen wir da mit Bildung machen, wenn gleichzeitig die Teilhabe vorenthalten wird? Aber das ist auf jeden Fall ein Handlungsfeld. Und gerichtet sozusagen an alle Gesellschaftsmitglieder geht es eben auch ganz stark darum, diesen vor sich gehenden sozialen Wandel auch verstehbar zu machen. Ängste abzubauen, ähm, ja, einfach auch einen Umgang damit zu finden. Und da geht es mir ganz stark auch darum, wirklich Rassismus und Rechtsextremismus verstärkt zu bekämpfen. Das ist ein Riesenproblem in unserer Gesellschaft. Und ich glaube, das ist in der Erwachsenenbildung definitiv unterentwickelt. Es ist, glaube ich, notwendig, nicht nur die Akteure und Akteurinnen, die sozusagen ausgewiesen sind als Träger der politischen Erwachsenenbildung hier, dass die da was machen, das tun sie eh, sondern jede Erwachsenenbildungseinrichtung kann aus meiner Sicht über dieses Thema und muss über dieses Thema nachdenken, egal welche Bildungsmaßnahmen ich habe, im Grunde kann man überall hier sozusagen sich was überlegen. Hier Im Berufsorientierungskurs wird das sowieso zum Thema unter Teilnehmerinnen und da muss ich sozusagen auch gerüstet sein, wie gehe ich damit um. Da habe ich das Gefühl, es wird noch nicht so breit als Herausforderung wahrgenommen, aber da können wir gerne drüber diskutieren, vielleicht sehen Sie das anders. Und den vierten und letzten Punkt, den ich noch erwähnen möchte, das ist eben die Entwicklung der Bildungsinstitutionen. Ich denke mir, es ist wichtig, Migration nicht nur als ein Zielgruppenthema zu betrachten oder sozusagen als Frage, ja, wir machen halt sozusagen den einen oder anderen neuen und zusätzlichen Kurs, sondern die Frage ist, insgesamt sind wir als Institution überhaupt offen für die Bedürfnisse der Migrationsgesellschaft. Haben wir vielleicht auch versteckte Diskriminierungsmechanismen nicht, gehen wir davon aus, dass niemand absichtlich Barrieren errichtet. Aber wie wir wissen aus der Forschung zur institutionellen Diskriminierung resultieren ja Benachteiligungen auch ganz oft aus etablierten Normen und Routinen. Und das auch mal so zu hinterfragen, wäre, glaube ich, ganz wichtig. Ja, Sind wir im Leitbild eigentlich darauf eingestellt, bis hin zur Personalentwicklung, das war ja auch Inhalt unseres Forschungsprojektes, bemühen wir uns als es und aktiv darum, dass auch äh, sich die Diversität der Gesellschaft in unserem Personal widerspiegelt. Das ist eine gerechtigkeitstheoretische Frage, aber auch eine der Ressourcen, weil Menschen, die Migrationserfahrung haben oder auch deren Eltern Migrationserfahrung haben, bringen ja auch ganz wichtige Ressourcen mit, die gerade für die Erwachsenenbildung absolut wertvoll sind. Wird das überhaupt gesehen? Wird das aktiv gesucht und genutzt? Also, das sind so die Fragen, die ich in dem Zusammenhang aufwerfen möchte. Man darf vielleicht schließen mit einem Hinweis äh, auf eben dieses erwähnte Forschungsprojekt, wo dann in einem äh, einjährigen Prozess gemeinsam von verschiedenen Akteuren und Akteurinnen der Erwachsenenbildung Leitlinien entwickelt worden sind. Das ist ein Papier, in dem genau solche Denkanstöße für Erwachsenenbildungseinrichtungen auch formuliert werden. Das möchte ich einfach auch empfehlen und hätte auch gern, dass sich das mehr verbreitet. Äh, das ist in Kooperation mit dem BIFEP entstanden. Das BFAP begleitet den Prozess auch weiter, das könnte sozusagen herangezogen werden von Bildungseinrichtungen, um einmal bei sich selber zu schauen, ja, wie stehen die eigentlich zu diesen Punkten, wie gehen wir damit um, so wäre es gedacht, und es gibt auch die Möglichkeit, diese Leitlinien bei Unterschrift auch zu unterstützen und damit die Idee weiter zu befördern. Ich glaube, dass irgendwie die Frau Kulmer schon hier im Hintergrund oder nebenbei auch den Link dazu beim PFAP eingeblendet hat. Vielen Dank. Ja, an dieser Stelle möchte ich gerne schließen und freue mich auf die Diskussion. Vielen Dank, Annette, für, für den ähm, Streifzug sozusagen, die, die, die vier großen Handlungsfelder, die du äh, identifiziert und benannt hast diese unterschiedliche Ebenen auch betreffen, also nicht nur das Angebot, sondern auch dessen zustande kommen, die Hintergründe, welche Wirkungen sozusagen gibt es da, welche Diskussionen und politischen Prozesse, die sich daraus auch auswirken, bis hinein in die Institutionen. Du hast mir jetzt auch ein wenig den Ball aufgespielt, um nochmal zu Senat überzuleiten, bevor wir dann nochmal zu den vier Handlungsfällen. als Ganzes zurückkommen werden. In dem du angesprochen hast, dass es sozusagen das Leitbild von den Institutionen ja auch einen Unterschied machen kann, die sich sozusagen dazu auch bekennen und sagen, wie verhalten wir uns zu dieser Fragestellung Migrationsgesellschaft, was bedeutet das für uns in unserem Selbstverständnis, in unserem Angebot, in unserer Personalpolitik auch. Und Senat, du bist ja Mitarbeiter der Wiener Volkshochschulen, die meines Wissens vor rund sechs, sieben Jahren oder ja so eine Mitarbeiter-Mitarbeiterinnen-Erhebung gemacht haben, die mir auch bekannt ist, unter anderem wo er einfach versucht wurde zu identifizieren, wer sind hier die Menschen mit Migrationshintergrund, Migrationserfahrung in unserem Betrieb. Die Wiener Volkshochschulen, das wissen Sie auch, eine der größten Aktienbildungseinrichtungen im deutschsprachigen Raum. Und das Ergebnis war doch, wenn ich mich erinnere, so dass man gesehen hat, da sind viele mit Migrationserfahrung da, aber auch viele in unqualifizierten oder geringqualifizierten Berufen, auch mit wenig Kundinnen und Kundenkontakt. Ja. Wie erlebst du da selbst die Situation im Augenblick? Ja, schönen guten Morgen auch von meiner Seite noch einmal. Wir haben die Erhebung 2009 gemacht, das ist jetzt mittlerweile sieben Jahre her. Damals ist rausgekommen, wie du schon gesagt hast, die meisten unserer Kolleginnen arbeiten im gering qualifizierten Bereich, vor allem in der Reinigung im Hausarbeiterbereich. Was nicht stimmt, ist, dass sie wenig in Kontakt haben. Sie haben keinen keinen offiziellen Kundinnenkontakt, aber sehr, sehr viele informelle Kundinnenkontakte gehen über diese Kolleginnen. Auch etwas, was, äh, was wir langsam in unsere eigenen Fortbildungsprogramme mit reinnehmen und versuchen auch äh, das aufzufangen, weil viele, viele auch sozialarbeiterische Fragen dann an die Kolleginnen gerichtet werden im Reinigungsbereich mhm. und, und, und im Hausarbeiterbereich, weil sie ja oft auch die Erstsprachen der, der Teilnehmerinnen und Teilnehmer sprechen. Kann ich um, ich einhaken, das ist ja fast so was wie quasi ein... ein, ein ein ähm, seismograf würde man sagen so viel bedürfnisse auch von kundinnen und kunden oder absolut absolut also ja. das äh, ist auch ein, ein, ein bereich wo wir versuchen die kolleginnen auch äh, einerseits äh, zu schulen andererseits auch ein bisschen zu entlasten weil das ja auch äh, oft mit schwierigen äh, schwierigen sachen konfrontiert werden und äh, das auch oft zu überforderung führen kann ähm, was man allgemein sagen muss ist natürlich dass es in, in der gesellschaft äh, Soziale und strukturelle Benachteiligungen, Ungerechtigkeiten gibt und dass diese, dass diese sozialen Ungerechtigkeiten auch in den Erwachsenenbildungseinrichtungen reproduziert werden, auch bei uns in den Wiener Volkshochschulen. Und dass es da ja wichtig ist, sich dessen bewusst zu sein und sich auch bewusst anzuschauen, wie man dem entgegensteuern kann. Es ist seit 2009 schon einiges passiert. Also mittlerweile haben wir mehr, mehr Leute mit Migrationserfahrung auch in Leitungsfunktionen bei uns. Tätige sind zwei neue Direktorinnen dazugekommen, die die, also die die Direktorinnenfunktionen ausüben, die Migrationshintergrund haben. Der eine, der, der Sebastian born -Mena ist ja auch im Film von der Netzsprung porträtiert worden. Ja, also da, da tut sich was. Nichtsdestotrotz, glaube ich, ist das ein riesiges Handlungsfeld, wo sich jede Institution für sich anschauen muss. Wie, wie gehen wir mit, mit sozialen Ungerechtigkeiten, die es in der Gesellschaft gibt, um? Wie reproduzieren wir diese und wie wirken wir denen auf Betriebsebene entgegen? Das ist, glaube ich, ein, ein, ein ganz, ganz wichtiger Punkt des, des vierten Handlungsfeldes, ähm, den Janett ange, angesprochen hat. Und das sind die Leitlinien äh, in dem, der, der, für die Erwachsenenbildung. Also dieses gemeinsame Papier, das entstanden ist sicher ein, ein, ein sehr, sehr hilfreiches Papier, um das äh, in die Institutionen zu tragen um auch den Diskurs in den Institutionen zu beginnen darüber, dass man, dass man Migrationsgesellschaft nicht nur versteht, wir entwickeln Kurse für Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit Migrationshintergrund, sondern wir beschäftigen uns auch intern in unserer eigenen Einrichtung damit, wie gehen wir mit Migrationshintergründen um, wie gehen wir überhaupt mit Diversität um, also wie managen wir Diversität in den Einrichtungen und wie wie schaffen wir soziale Ungerechtigkeiten, die es in der Gesellschaft gibt, nicht in unseren Institutionen zu reproduzieren und eben zu schauen, dass wir auch äh, Leute aus verschiedenen, also äh, Leute, diverse Leute auch in Leitungsfunktionen bringen. Das sind einerseits Leute mit, mit Migrationserfahrung, das sind aber auch genauso das, das, das Geschlechterthema, dass eben mehr Frauen in Führungspositionen kommen ähm, und so weiter. Also das, das ist, glaube ich, eine, eine, eine Herkulesaufgabe äh, für Einrichtungen der Erwachsenenbildung. Also, Wünschenswert wäre, wenn das nicht nur in der Erwachsenenbildung passieren würde, aber gerade in der Erwachsenenbildung ist es ganz, ganz wichtig. Und vielleicht noch zwei Sachen zu erwähnen, zu dem, was der Nett gesagt hat, was, was mir wichtig scheint, zum, zum Handlungsfeld 1, nämlich Kurse und Kursmaßnahmen, gerade mit, mit, der, mit der Fluchtbewegung im Zusammenhang stehen, wir haben in der Erwachsenenbildung ist jetzt in, im letzten Jahr ein Thema aufgepoppt, nämlich massiv, dass es so im Sozialbereich gegeben hat, aber noch nicht in der Erwachsenenbildung, zumindest in Wien nicht, nämlich das Thema der freiwilligen Arbeit versus der Professionalisierung äh, in der Erwachsenenbildung und das, was verlangt wird äh, von, von äh, unterrichtenden Kursleiterinnen, äh, was, sie, was sie für Ausbildungen haben müssen, um in basisbildung darft maßnahmen zu unterrichten und wiederum der große Bedarf der nicht finanzierten Kurse, die ähm, eine ganze Menge von freiwilligen Kolleginnen und Kollegen aus den unterschiedlichen Bereichen äh, dazu bewogen hat, schnell Deutschkurse, Alphabetisierungskurse, Basisbildungskurse anzubieten, äh, weil, weil da zu wenig war. Das ist äh, aus mehreren, äh, mehreren Hinsichten ein äh, interessantes Feld. Das ist ein, jetzt aus meiner betriebsrechtlichen Tätigkeit natürlich ein Feld der Frage, also wie stellt man auch sicher, dass, dass Arbeit äh, entlohnt wird und nicht alles auf freiwilligen Basis äh, geschoben wird. Das ist aber auch auf Sicht der, wie stellt man sicher, dass die Qualität der, der, der einzelnen Maßnahmen, die man für die, für, die, für die Leute anbietet, auch gut ist und dass nicht irgendwer irgendwas macht, sondern dass auch gewisse Qualitätsstandards eingehalten werden. Also das ist, finde ich, aus mehrerer Hinsicht ein Thema, das jetzt neu ist und das, das, das man diskutieren muss. Und die zweite Geschichte, die ich, die ich noch herausstreichen möchte aus dem was nett gesagt hat ist das thema der politischen bildung weil mir das ein sehr zentrales erscheint wenn man sich anschaut wie, wie diskutiert wird dass bildung arbeitslosigkeit bekämpft dass das bildung der schlüssel ist um, um, um die arbeitslosigkeit zu senken so also muss man sagen das stimmt ja nur bedingt das stimmt auf der individuellen ebene sicher aber ist auf der gesellschaftlichen ebene eine problematische aussage weil strukturelle arbeitslosigkeit nicht durch bildung von einzelnen behoben werden kann und da scheint es mir wichtig, dass in diesen ganzen äh, Kursmaßnahmen, die die Erwachsenenbildung anbietet, begonnen von Basisbildungsmaßnahmen über Pflichtschulabschlussmaßnahmen bis hin zu den höheren Bildungsabschlüssen und alles, was dazwischen ist, äh, die politische Bildung und die, die, die, die, die, die Teilhabe von, von Menschen oder ihnen Werkzeuge in die Hand zu geben, dass sie an der Gesellschaft teilhaben, dass sie sich in gesellschaftspolitische Diskurse einmischen können, äh, einen ganz, ganz, ganz zentralen Stellenwert hat. Und dass das eine zentrale Aufgabe von Erwachsenenbildungseinrichtungen sein muss, das in ihren Qualifizierungs- und Kursmaßnahmen sicherzustellen, um es vielleicht auf einen ganz kurzen Satz runterzubrechen. Ein Pflichtschulabschluss bedeutet nicht, dass am Ende, also nicht nur, dass am Ende des Schuljahres die Teilnehmerinnen ein Zertifikat in der Hand haben, sondern bedeutet auch, dass man versucht, mit ihnen Werkzeuge in die Hand zu geben, die sie sich an gesellschaftlichen Diskursen äh, beteiligen können. Ähm, danke Sinat für deine erste Reaktion auch auf, den, auf den Input von Annette. Ähm, es tut sich inzwischen schon in unserem Chat einiges und ich würde gerne eigentlich die Gelegenheit ergreifen, mal ähm, diese Fragen, die da schon gestellt wurden, oder Kommentare sozusagen auch mal vor den, vor den Vorhang zu holen und äh, auch äh, laut zu machen. <lacht> da war zum Beispiel ein äh, Kommentar von Mohammed Ali Ibrahim, ähm, Bezug auf die Angebote, die hier gesetzt werden, dass hier einfach auch die muttersprachigen Angebote eine wesentliche Rolle spielen würden und die auch geschaffen werden müssen. Da gibt es durchaus auch die Diskussion, wo viele sagen: Naja, also man sollte das in Deutsch anbieten, denn die Menschen sollen ja ohnehin Deutsch lernen. Was würdet ihr dazu sagen, zu diesem Einwand, der da gekommen ist? Vielleicht einmal einer Annette gerichtet. Ja, kann ich nur zustimmen. Ich denke mir, also ich bin da dagegen, dass man hier sozusagen so wie ein Dogma aufstellt, es muss alles in Deutsch sein. Es geht ja auch um eine Kombination, eine kluge Kombination von Angeboten, ja. Und ich denke mir, in der Bildungsarbeit wieder mehr vermittelt als ausschließlich sozusagen die Sprachkompetenz. Es geht auch um Orientierung, es geht um Systeminformationen. Und es geht auch darum, dass Menschen die Möglichkeit haben, in Bildungsprozessen auch die Erfahrung zu machen, dass sie sich einbringen können, ja, dass sie ernst genommen werden mit ihren Gedanken. Wenn sie vielleicht noch nicht so weit entwickelte Deutschkenntnisse haben, dann sind sie da ja sehr eingeschränkt. Das heißt, ein ganz wichtiger Erfahrungsraum geht auch verloren, wenn diese muttersprachlichen Möglichkeiten nicht vorhanden sind. Also da gibt es ganz viel, glaube ich, was auch aus lernpsychologischer Sicht dafür spricht, ähm, das anzubieten. Wie weit es gemacht wird, glaube ich auf jeden Fall zu wenig. Da kann vielleicht der Senat etwas zu der Arbeit der Volkshochschulen sagen. Es gibt sicher immer Trainerinnen und Trainer, die einfach aufgrund ihrer eigenen Sprachkompetenzen, weil sie das vielleicht auch als Erstsprache haben, das sowieso in ihren Unterricht mit einbauen, aber dass es systematisch von Seiten der Bildungseinrichtungen auch gedacht wird, sehe ich eher noch wenig, aber es finde ich ganz einen wichtigen Hinweis, das zu berücksichtigen. Ja, es, gibt, äh, es gibt definitiv keine Systematik, also das, äh, das kann man ausschließen, ähm, das, das hier systematisch. Es gibt einzelne Bemühungen, die Wiener schon unter anderem bemühen, sich da ein Angebot zu schaffen, das natürlich noch äh, unzureichend ist, aber zumindest ein, ein Beginn ist. Ähm, und ich halte das auch für ganz wichtig ich möchte nur einen zusätzlichen Aspekt einbringen, warum ich das für ganz wichtig halte. Das ist auch eine, eine, eine Frage der Gerechtigkeit und der Wertigkeit der Sprachen. Also ähm, eines meiner Schlüsselerlebnisse, wie ich begonnen habe vor 15 Jahren, äh, auf, die, auf, die, auf die Frage hin, äh, welche Sprachen sprichst du? Äh, die Antwort war, ich spreche nicht. Also sozusagen immer gemünzt auf Deutsch und diese, diese Überhöhung der deutschen Sprache. Und die sagen, Deutsch ist, also Deutsch ist sozusagen das Zentrale und Deutsch. Äh, ist das Wichtigste und auch den, den Menschen mitzugeben, dass, dass sozusagen alle Sprachen gleichwertig sind. Das ist jetzt, ähm, ob man Arabisch kann oder Englisch kann, ich meine, mit Englisch wird man äh, sich mit einem oder anderen Menschen vielleicht besser verständigen können als auf Arabisch, aber dass die Wertigkeit dessen, ob ich, ob ich Arabisch, Farsi, Dari, Englisch oder Russisch oder sonst was spreche, ähm, genau gleich ist. Also, dass es diese, diese Höherbewertung der Sprachen, dass man die wegkriegt erstens also in der Erwachsenenbildung, aber zweitens auch gesamtgesellschaftlich, weil im gesamtgesellschaftlichen Diskurs gibt es eine massive Überhöhung von Deutsch und dann äh, Englisch und alle anderen Sprachen sind viel weniger wert und ich glaube, das muss man ein bisschen im Diskurs aufbrechen. Da muss man doch auch sicher den, den, den Einrichtungen der Erwachsenenbildung äh, wohl auch äh, zugestehen, dass es ja auch gar nicht so leicht ist, auch mit sehr heterogenen Anforderungen sozusagen, <lacht> noch Angebote zu schaffen man besetzen kann. Ich kann mich auch erinnern, da gab es ja auch ein, äh, im Bereich Basisbildung äh, die Frage der gemischten Kurse in den vergangenen Jahren, ja, also wo man sozusagen mit unterschiedlichen Sprachlichen Hintergründen und Herkunft äh, versucht hat, äh, Basisbildungskurse gemeinsam durchzuführen. Ähm, mit, mit Vorteilen und Nachteilen auch in diesen Zusammensetzungen. Ja. Mhm. Das ist auch eine, eine schwierige Situation. Annette, ich sehe du reagierst auf mich, bitte. <lacht> ich weiß nicht, wie ich mich zu Wort melde und mit Finger heben, ob das äh, okay ja, ich ist. <lacht> Ich möchte gerne noch was anfügen also dieser auch dem Umgang mit der Mehrsprachigkeit eben in den Bildungseinrichtungen da darf ich vielleicht kurz sozusagen berichten aus unserer Studie wo wir auch versucht haben herauszufinden inwieweit die Bildungseinrichtungen eben dieses Potenzial auch nutzen das Menschen mit Migrationserfahrung mitbringen für die Erwachsenenbildung und die Mehrsprachigkeit ist eine von mehreren Ressourcen und das war eigentlich ein sehr auffälliges Ergebnis dass ähm, ganz klar immer gesagt wurde, ja, das Wichtigste ist aber die perfekten Deutschkenntnisse, ja, sozusagen. Ähm, das kann man auch mal hinterfragen, weil warum muss eigentlich ein Trainer, eine Trainerin perfekt Deutsch können? Also es kommt immer auf den Kontext an, was soll die Person denn unterrichten? Ja, Vielleicht sind da ganz andere Kompetenzen viel, viel wichtiger und der eine oder andere grammatikalische Fehler ich weiß nicht, ja, ob das sozusagen, aber das ist eine unhinterfragte Norm, das wird auch ganz schnell so formuliert, ohne lange nachzudenken. Und da gibt es halt so Normalitätsvorstellungen, würde ich mal sagen, auch in der Erwachsenenbildung. Und da ist auch diese, kommt auch diese von dir, Senat, angesprochene Hierarchisierung von Sprachen zum Ausdruck. Solche Sachen, denke ich mir, könnte man reflektieren als Einrichtung. Für welchen Bereich brauchen wir denn tatsächlich und dieses nicht auch möglich, dass wir dann ganz gezielt für Menschen, die vielleicht eben im Deutsch noch nicht so sicher sind, dann auch, wenn sie da mal eingestellt sind, einfach auch uns was überlegen, ja, wie wir, was wir dann noch anbieten, um das nachzuholen oder um das zu unterstützen. Also es gäbe ja da viele Möglichkeiten, damit umzugehen, wenn das denn schon als Defizit gesehen wird. Auf der anderen Seite würde man aber eben diese Mehrsprachigkeit äh, haben im Team und könnte die in diesem Sinne eben auch sehr gut einsetzen. Seder, die SEDUNIX, ist es bei dir als äh, Angestelltenbetriebsratsvorsitzender? Ähm, diese Frage Fremdsprachigkeit als äh, Defizit, Mehrsprachigkeit als Ressource, wie, wie zeigt sich das bei euch? Ähm, ja, also es ist, es ist natürlich, sozusagen, wenn du jetzt jemanden aus den Wiener Volkshochschulen fragen würdest, würde äh, jeder sagen, dass man das natürlich nicht äh, so machen würde, also dass man nicht äh, Deutschdefizite als Defizit sehen würde und dass man... Äh, Fremdsprachenkenntnisse immer als etwas Positives sehen würde. In der Realität äh, ist es dann halt äh, nicht immer ganz so, äh, weil eben das, was der nett gesagt hat, warum braucht es für bestimmte Berufe tatsächlich eine perfekte, äh, perfekte Deutschkenntnis, das ist, muss ja nicht unbedingt der Fall sein. Ähm, ich glaube, das ist ein, ein ganz großes Thema von, von Personalentwicklung. Also auch nämlich, ähm, äh, dass, also der eine Punkt von Personalentwicklung, den der nett gesagt hat, wenn man schon Defizite wahrnimmt und sagt, man braucht für diesen Arbeitsbereich, muss man diese Defizite ausbessern, dass man ein entsprechendes Angebot schafft, wo sich die Kolleginnen weiterschulen können. Und auf der anderen Seite auch Personalentwicklung in dem, was wir auch festgestellt haben, dass wir Kolleginnen haben, die in niedrig bewerteten Verwendungsgruppen arbeiten, also im Reinigungsbereich zum Beispiel, die aber aus ihren Heimatländern ganz viel Ausbildung mitbringen diesen Kolleginnen auch zu ermöglichen, A. sich die, die, die Qualifikationen anerkennen zu lassen und B. auch innerbetrieblich inner aufzusteigen. Also ich glaube, dass diese Geschichten, das ist jetzt nicht unbedingt ein Migrationsthema, sondern ein generelles Thema von, von Organisationsentwicklung, aber ist in diesem Bereich ganz, ganz wichtig, dass man dass man Menschen die Möglichkeit gibt, sich in den Organisationen weiterzuentwickeln, aufzusteigen und auch verschiedene Funktionen auszuüben, die man vielleicht, für die man vielleicht nicht angestellt worden ist, aber sich im Laufe der der Jahre dafür interessiert, qualifiziert und die auch dann machen kann. Ich versuche mal weiter zu sehen, was hier in dem Chat auch schon an Fragen oder Kommentaren gepostet wurde. Da gibt es einen Kommentar eines Gastes ohne Name, also einfach Gast, der lautet, da es keine verpflichtende Erwachsenenbildung gibt, führen die meisten Bewegungen ja nicht politische Bildung, wäre besonders wichtig auch für die gesamte Bevölkerung. Ist das umsetzbar? Um, ja, darf ich dazu was sagen? Das <lacht> um, ist ganz ein wichtiger Kommentar, weil wir, was wir sozusagen ein bisschen als Problem haben, und so interpretiere ich diese Wortmeldung ein bisschen, dass es zwar Angebote gibt zum Thema, aber da kommen sozusagen eh die, die sich schon für das Thema interessieren, die schon offen sind, also switch to the converted sozusagen. Ich glaube trotzdem nicht, dass das ins Nichts führt, sondern das sind auch ganz wichtige Multiplikatorinnen, die dann wieder sozusagen weiter arbeiten können mit dem Thema in ihren jeweiligen Bereichen und die auch da Stärkung erfahren, die sich auch nochmal für sich selbst auseinandersetzen, das, das hat seine Berechtigung. Aber richtig ist, dass man ganz viele Menschen eben nicht erreicht, ja, durch diese spezifischen Angebote, die vielleicht dann noch den Titel tragen, man weiß nicht, Antirassismus-Workshop, da gehen nur bestimmte Leute hin. Man müsste also hier viel einfallsreicher werden, glaube ich, sozusagen mit den Bildungsangeboten dorthin zu gehen, wo Menschen sowieso sind und es auch integrieren in andere Dinge, also das nicht so isoliert zu betreiben, sei es jetzt in der Schule, wo das im Schulunterricht einfach integriert wird, in jeder Lehrlingsausbildung kann das integriert werden, wenn man will. Und ja, es gibt ja zahlreiche tolle Projekte, ich habe hier auch ein bisschen so im Chat nebenbei mitverfolgt, dass da auch Hinweise auf Initiativen, ich glaube eine Fraueninitiative wurde da genannt von der Frau Kreilinger, gekommen sind, das heißt dort wo Alltag miteinander geteilt wird und das wissen wir aus der Forschung, überall dort wo Kontakt besteht, zum Beispiel jetzt auch mit geflüchteten Menschen äh, nehmen die Aversionen ja auch ab das wissen wir, ja. also am größten sind sozusagen die Vorteile ja dort wo es gar keine Berührungspunkte gibt dass man einfach solche vielfältigen Möglichkeiten schafft, wo man Menschen kennenlernen kann, wo man über gemeinsame Interessen, zum Beispiel, weil wir alle Mütter jetzt von Kindern sind im selben Alter oder was immer, äh, dann hier einfach auch Verbindung und Solidarität herstellen kann. Da muss man, glaube ich, sehr einfallsreich sein. Da passiert auch einiges. Vielleicht läuft nicht immer alles jetzt unter dem expliziten Titel politische Bildung. Aber ich glaube, da muss man eben, da gibt es nicht eine Antwort. Ja, sozusagen ganz vielfältig und äh, ein Punkt, den ich dazu noch sagen möchte. In, in, äh, Rassismus ist ja nicht nur ein individuelles Phänomen, sondern eben auch ein institutionell und strukturell verankertes. Und wenn man da nicht hinschaut und was tut, äh, dann ist natürlich äh, sozusagen mit den individuellen Ansätzen auch nur ein Teil erreicht. Ähm, da glaube ich, äh, sind das sozusagen wirklich alle in die Verantwortung zu nehmen und nicht nur die Erwachsenenbildung. Okay. Sene meldet sich noch zu Wort. Ja, genau. Ich, ich habe aufgezeigt, wie eine Schule ganz brav. <lacht> ähm, Funktionieren diesen ja, Genau ja. Ich, ich Sehe ich habe das System der, der des Web-Talks Web verstanden. Na, was ich sagen wollte, um das zu unterstreichen, was der Net gesagt hat, es ist eine ganz ganz wichtige Frage von Formaten. Und man kann politische Bildung auch in, in ganz alltägliche Seminare verpacken. Also wenn man ein Seminar macht, wo man, wo man mit, mit, mit Kolleginnen und Kollegen über Umgang mit mit mit, mit Kundinnen und oder schwierigen Kundinnen oder schwierigen Zielgruppen redet, kann man ganz, ganz viel politische Bildung verpacken. Man kann politische Bildung in eine Leitbilddiskussion verpacken, man kann, eine, man kann politische Bildung in Hausordnungsdiskussionen verpacken, wo man darüber redet, was soll bei uns in der, in der Volkshochschule XY erlaubt sein und was ist nicht erlaubt. Da geht ganz viel an, an gesellschaftspolitischer Bildung und Diskussion, wie man in solches Fortbildungsangebote verpacken kann. Und es ist einfach wirklich eine, eine Frage der Formate, die man sich überlegt. Ich würde das Stichwort Formate ähm, an etwas vorhin sagen, man braucht auch kreative Ideen, man braucht sozusagen da auch äh, ähm, ja, Ideen für neue Zugänge, wie man ähm, das Thema auch in, in die Breite bringt und auch Menschen erreicht, die, die nicht zum ähm, recht gut eingeführten Argumentationstraining gegen Stammtischbarolen zum Beispiel gehen würden. Ja? Ähm, wir haben da eine kleine Umfrage vorbereitet und würden jetzt gern unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer Gäste auch bitten, da mal mitzumachen. Ähm, die Frage ist, ähm, haben Sie Ideen oder gibt es sozusagen auch Ansätze, die vielleicht gar nicht so breit bekannt sind, äh, zu dieser Frage, wie müssten denn Angebote geschaffen sein oder gibt es neue Angebote, die es noch nicht gibt? Ähm, oder, das war jetzt natürlich widersprüchlich formuliert, aber Sie wissen, was ich meine. Ähm, wie sind denn die Ideen in unserem äh, Kreis der Gäste und Gästinnen hier äh, für Angebote, die, die noch nicht in der Landschaft stehen? Sie sehen rechts oben jetzt das Umfragefenster und die wird einladen, da einzugehen. Schauen wir mal, ob das kreative Potenzial hier in unserem Teilnehmerkreis wieder so äh, da ist, was da aus der Diskussion entsteht. Das würde uns jetzt sehr interessieren. Sanne, du. Ja, bitte. Ja. Während wir da die Umfrage offen ja, ja, während die Umfrage läuft, weil ich gerade im Chat gelesen habe, dass man Umweltbildung und Sprachbildung Gemeinschaft tätig soll. Also nicht nur das, ich glaube, dass die dass man, dass man mit Spracherwerb ganz viele Sachen verknüpfen Also Spracherwerb geht es ja nicht darum, dass man rein Deutsch lernt, sondern dass man sich auch orientieren kann, dass man sich orientieren kann, welche sozialen Leistungen gibt es in Österreich, wie komme ich an diese Leistungen, Umweltbildung, politische Bildung, all das ist muss meiner Meinung nach zentraler Bestandteil von, von Spracherwerb sein. Da gibt es auch einzelne, also einzelne Vorbildprojekte, ohne da jetzt allzu lang werden zu wollen, aber wir haben bei den Wiener Volkshochschulen auch die Umweltberatung und da kooperieren die Pflichtschulabschlussbasisbildungslehrgänge sehr, sehr gut mit der Umweltberatung. Zum Beispiel, die haben den, das Modell Energieführerschein entwickelt, gerade für diese Zielgruppe, die im Pflichtschulabschluss tätig sind und die machen, während, das Pflichtschul, während sie den Pflichtschulabschluss besuchen, auch so ein äh, vier Workshop, vier, vier Tage sind wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, mhm. äh, auch den Energieführerschein, wo es eben um Energie, Umweltthemen und so weiter geht. Also da gibt es, ähm, ich glaube, dass es das ein ganz, ganz zentrales Element von Spracherwerb ist, nicht nur, dass man äh, Wörter lernt, sondern dass man äh, soziale Rechte, politische Bildung, Umweltbildung etc., all das in den Spracherwerb mit, äh, mit reinbringt. Mhm. Ähm, in, in, in unserer Umfrage tut sich noch nicht viel, ja, ähm, wir haben hier eine Antwort, sehe ich, die können wir dann auch gleich mal veröffentlichen, damit es auch alle sehen können. Aber es haben sich mir mehr mehrere chat in den Chat sozusagen äh, mit ihren Ideen äh, eingebracht und da sehe ich zum Beispiel Elke Saleh hat genau das Thema aufgegriffen, das du, äh, Senat, auch gerade gebracht hast, und Spracherwerb. Ähm, globale Erkenntnisse zu umwelt, umweltrelevanten Themen soll man kennenlernen können. Ähm, so, also das war eine Frage, ja. <lacht> Und daher ich jetzt von dir, Senat, da gibt es beispielsweise bei euch in Wien auch ein Angebot, wo man versucht, das zu verbinden. Ich habe selbst auch schon mal davon gehört. Das ist ein spannender Ansatz, sozusagen auch über die reine sprache thematik hinauszudenken. Wobei wir da jetzt ja auch nicht nur sozusagen da die Mehrheitsbevölkerung meinen, sondern ja auch ankommende Menschen. Ein weiterer Tipp ist hier auch noch von Iris Atzenbeck-Höllerl. Die postet eine Website, Know Your Lifestyle, zwar kein Projekt für Spracherwerb, aber für junge Erwachsene im zweiten Bildungsweg. Da gibt es Unterrichtsmaterialien, Fachheiß Kärnten, da war auch beteiligt. Da kann man mal reinschauen, wenn man, wenn man neugierig ist darauf. Ja, und wir sehen, inzwischen passiert auch auf der Umfrage etwas. Ich versuche mal vorzulesen, was da an Antworten kommt zu Angebotsideen. Wir arbeiten an der Entwicklung eines Projekts Österreichische Seniorinnen als Großeltern für Flüchtlingskinder. Der Leihopa, die Leihoma werden wieder modern. Ja. So, aha, das ist jetzt irgendwie nach unten gerutscht. Mehrsprachigkeit zum Beispiel in den Fahrschulen, ja, integrativ betrachtet. Räume, in denen Begegnung gelingt. Zu beobachten ist ja leider nach wie vor, dass Institutionen selbst die Formate noch nicht reflektiert oder revidiert haben. Ja. einem in denen er begegnen gelingt das ist ein, ein, glaube ich, so ein, ein gelingendes Kriterium, könnte man sagen, kein, kein konkretes Angebot, aber sicher eine Frage, die zu beachten ist Planung und Nutzung des öffentlichen Raums, zu guten Aufenthalt für alle mit Sicherheit mit Potenzial, Sprachkurse für die Mehrheitsbevölkerung öffentlich diskutieren mhm. äh, Ja, da geht zu diesem Thema geht ja viel Polemik gerade in den sozialen Medien ab ne? <lacht> wo ähm, Rechte Postings oft dann sozusagen auch durch den äh, Sprachkakao gezogen werden. Ja, da ist jemand eher skeptisch, leider nicht durchführbar. Mitarbeitsmöglichkeiten in der Landwirtschaft für Integrationssprache, sinnvolle Tagesgestaltung, eine Idee. Mhm. Denktrainings, angelehnt an Feuersteine. Feuerstein. Äh, wenn ich jetzt so euch beide mal in eure Expertise frage, wie, wie klingen diese Ideen, wie kommen die bei euch an, die da so gesammelt wurden, diese sieben, die wir da in der Umfrage stehen haben, da kommt noch eine achte dazu gerade. Radios, ja, genau dort, wo Bildung also nicht als Etikette dient, das ist eine weitere Angebotsidee. Ja. Ist da was Inspirierendes dabei für euch? Beide. Ja, also dass äh, die das Know Your Lifestyle da, hat, ähm, da waren, Kolleginnen von der VS Kärnten vor mittlerweile drei Jahren oder so in bei uns in der VS Wien und haben äh, unterrichtend den Pflichtschulabschluss äh, das auch näher gebracht oder vor zwei Jahren. Also, äh, es, es hat auch eine Fortbildung dazu gegeben, dass also ist ich kann jetzt nicht im Detail sagen, wie, äh, also sagen, wie, wie das angenommen wird jetzt im Unterricht, aber ähm, das hat es gegeben. Auch das, was jetzt was ich sehe, was die Elke Salai gepostet hat, äh, mit Gärten rausgehen, beim Tunreden. Äh, äh, da gibt es Projekte, es gibt äh, manche Volksschulen, die an Gemeinschaftsgärten in den Bezirken beteiligt sind. Im, im, in äh, 20. Bezirke zum Beispiel äh, gibt es eine, eine, eine Anbaufläche, also einen Gemeinschaftsgarten für Schulen, wo die Volkshochschule Brigittenau auch einen Teil davon hat und den mit Teilnehmerinnen in Basisbildungsbrückenkursen und Pflichtschulabschluss bewirtschaftet, also das auch in Unterstützung, in Unterstützung durch die Umweltberatung auch das gemeinsam macht. Und sonst, ich schaue jetzt nochmal kurz durch, ja, Sprachkurse für die Mehrheitsbevölkerung, das ist, ähm, äh, in Wien hat man festgestellt, dass ein Viertel der Leute, die vor Schuleintritt Sprachprobleme haben, äh, Deutsches als Erstsprache haben, also es ist äh, tatsächlich ja etwas, was, äh, was ähm, nicht unrelevant ist. Es ist halt in der öffentlichen Diskussion ein sehr schwieriges Thema. Mhm. Annette, was denkst du so zu den Ideen, die hier gepostet wurden von unseren diskussions mhm. Ja, ich glaube, also es zeigt sich hier, also innerhalb von, vielleicht weiß nicht, ein, zwei Minuten sind ganz viele Ideen aufgepoppt von einer überschaubaren Gruppe von Menschen. Das zeigt, dass es ja irgendwie ganz viel Potenzial an Ideen gibt, wo ich mir wünschen würde, dass das vielleicht mehr genutzt wird. Das heißt, da braucht man natürlich auch Geld dafür und Möglichkeiten, das umzusetzen. Ich glaube, es mangelt nicht an engagierten Personen in dem Land und die auch gute Konzepte haben. Also all diese Ideen, glaube ich, haben was Spannendes. Ja, ich wüsste jetzt gar nicht, auf welche ich zuerst eingehen sollte beziehungsweise gibt es teilweise eben schon Modelle, die man ausbauen könnte. Ich möchte aber vielleicht noch einen Aspekt hinzufügen. Das zielt alles ein bisschen sozusagen darauf ab, dass man Menschen eben auch, so wie ich es vorhin gesagt habe, positive Erfahrungen auch ermöglicht, äh, alltagsnahe etc. Was vielleicht noch zu erwähnen ist, dass ja ähm, jetzt mal sozialpsychologisch betrachtet, es gibt ja Gründe, warum Menschen sozusagen äh, dazu neigen, gewisse vereinfachende Antworten für sich auf ihre Lebensprobleme zu finden und zu akzeptieren oder eben Sündenböcke brauchen, um sich selbst zu entlasten etc. oder also diese ganze sozialpsychologische... Frage möchte ich jetzt schon anziehen. Das, heißt, das hat auch was mit ihren Lebensumständen zu tun, ja. warum sie eben verunsichert, ängstlich oder was immer sind. Und das hat noch nichts in erster Linie was mit Migration zu tun oder dem sozialen Wandel durch Migration. Und das wird dann halt von bestimmten Akteuren ins Spiel gebracht als Erklärungsangebot ja? für all diese Probleme. Das heißt, man muss natürlich in der politischen Bildung auch sich klar sein, dass gewisse Problemlagen... Einfach ganz woanders herrühren, ja, und dass die eben nicht durch eine Veränderung, eine Veränderung auf der Bewusstseinsebene bekämpfbar sind. Ja. Also es geht schon auch darum, diese Ursachen anzupacken und da, glaube ich, kommt Bildung schon an ihre Grenzen. Also Bildung kann schon dazu beitragen, dass vielleicht ein bisschen ein differenzierterer Blick auf diese Ursachen der eigenen Unzufriedenheit geworfen werden kann, indem Menschen halt auch befähigt werden zu reflektieren über ihr eigenes Leben, über gesellschaftliche Bedingungen, weil da auch oft ganz wenig Wissen da ist, wie Politik und so weiter und Gesellschaft funktioniert. Aber im Wesentlichen sind da andere Instanzen in die Verantwortung zu nehmen. Ja, Das hat natürlich was auch mit der Arbeitsmarktlage zu tun, wie überhaupt Politik gemacht wird, ja, diese ganze Geschichte mit der Enttäuschung über das politische System und so weiter. Also, da finde ich, muss man einfach auch sagen, Bildung hat ihre Grenzen, was nicht heißt, dass sie nichts tun kann, aber das sollten wir schon sehen, ja, dass wir eben aus dem Grund auch immer wieder dann hier enttäuscht sind, ja, dass wir eigentlich in Wirklichkeit so verfestigte Vorurteile überhaupt nicht, nicht einmal im Entferntesten daran rütteln können bei manchen Menschen. Aber das heißt nicht, dass es nicht notwendig ist, sozusagen immer wieder was zu versuchen und man erreicht ja auch immer wieder Menschen, aber völlig beseitigen, wenn man das Problem mit Bildung nicht... Also das glaube ich nicht. Ich möchte das nur unterstreichen, so wie ich vorher gesagt habe, dass Bildung nicht das Problem der strukturellen Arbeitslosigkeit lösen wird können, wird auch Bildung das Problem von Rassismus nicht lösen können. Bildung kann nur ein, jeweils einen Beitrag dazu leisten und man muss sich ein bisschen von der von der Bürde befreien, dass man das jetzt alles mit also sowohl Arbeitslosigkeit als auch Rassismus also auch Fremd, also Xenophobie oder Homophobie oder was auch immer, mit Bildung lösen wird können. Bildung kann einen Beitrag leisten, den muss es auch leisten, meiner Meinung nach, aber es kann das Problem nicht lösen. Ja, da gibt es auch Grenzen, sozusagen, denen wir ausgesetzt sind. Mir fällt auch noch ein Druck dazu ein, die viele geführte Debatten im vergangenen Wahlkampf, wo man ja auch durchaus beobachten konnte, dass... Dialogverweigerung auch praktiziert wird, ja, und wenn, wenn man eine Bildung auf Dialog setzt und Dialogverweigerung die Antwort ist, dann sind auch hier natürlich Grenzen, die man, die man wahrnehmen kann. Ähm, wir bewegen uns langsam auf die, das Ende unserer Stunde zu. Ich möchte noch kurz zwei Fragen, die im Chat gepostet waren, aufgreifen, damit wir auch noch den Platz kriegen. Ähm, eine ist vielleicht ein bisschen schon auch beantwortet, hier waren hier in den Vorschlägen, die da gekommen sind. <lacht> da hat eine Kollegin Christina Bernstein hat gepostet, dass sie, sie kommt aus dem Bereich der Elementarpädagogik und da gibt es auch stark diesen Ansatz einer alltagsintegrierten Sprachbildung. Ja. Ihre Frage war, erlebt man das auch in der Erwachsenenbildung? Ist dieser Ansatz hier auch zu finden? Ja, ich ich habe du weißt Ja, mehr. ja. ja. <lacht> Nein, äh, ja, ja. Also jetzt nicht durchgehend natürlich, aber ja, und ich halte den Ansatz auch für wichtig. Vielleicht eine, eine Anmerkung dazu. Ähm, oft wird das so also für spezifische Zielgruppen, weiß ich gar nicht warum eigentlich, aber eingesetzt. Ich nenne jetzt das Beispiel, ich glaube, es gibt seit einigen Jahren Mama lernt Deutsch. Ja, also abgesehen vom unglücklichen und unseligen Titel dieses Projekts, den ich gar nicht gut finde ist das so ein Versuch, so also Mütter, die ihre Kinder in die Schule bringen und dann wirklich dort in der Schule auch in dieser Rolle und so weiter anzusprechen und um zu erreichen. Und das ist ja etwas so ein bekanntes Projekt, das über Jahre schon äh, praktiziert wird, Das Beispiel. Ja. So, und eine Frage haben wir noch bekommen, vielleicht auch anschließend an das Format, in dem wir hier diskutieren. Nämlich inwiefern äh, ihr da auch Bescheid wisst, ob neue Medien eingesetzt werden, um Migrantinnen zu erreichen oder das Bildungsangebot zu erweitern. Ähm, wenn man jetzt an Mehrheitsbevölkerung denkt oder sozusagen an überhaupt die Breite, dann ist unser Format vielleicht auch ein solches. Aber ähm, sind euch da Beispiele bekannt, wo das spezifisch eingesetzt wird? Oder ist das ohnehin, ist die technologische Hürde da ja gar nicht so gering? jetzt kenne ich auch Beispiele aus äh, Norwegen etwa wo man sagt, naja, auch viele Flüchtlinge kommen mit dem Smartphone und insofern sind ja die Medien schon gut zugänglich. Ja, Annette, bitte. Ja, ich glaube, das ist ein nicht nachzuvollziehendes Vorteil, dass jetzt Migranten oder Flüchtlinge irgendwie nicht versiert genug wären, um diese neuen Medien zu nutzen. Das stimmt natürlich überhaupt nicht. Sicher ist es ist manchmal vielleicht eine Frage, je nachdem, wo man, wie man lebt, ob man die technischen Möglichkeiten und die Ausstattung hat. Aber es liegt sicher nicht an den Kompetenzen in der Nutzung der neuen Medien. Ja, werden total eingesetzt. Also ich, als Beispiel kann ich nennen, den Verein der Naida aus Graz, der Bildungsangebote für Migrantinnen mit kleinem i anbietet, also für Frauen, die schon seit fast 20 Jahren, ja, versuchen sozusagen mit neuen Medien äh, zu arbeiten, und zwar auch in Basisbildungskursen, also auch Frauen, die über geringe äh, Leseschreibkompetenzen verfügen können, sehr gut andocken und mit den neuen Medien arbeiten, bringt ihnen, soweit ich das weiß, als Rückmeldungen auch oft sehr viel Selbstvertrauen, und Selbstbewusstsein, wenn sie sozusagen äh, diese Medien auch nutzen. Und mir berichten die Trainerinnen, dass das optimal ist, ja, mit solchen Medien zu arbeiten. Darüber hinaus gibt es jetzt auch ganz viele aktuelle Beispiele. Ich glaube, gestern habe ich irgendwo gelesen in der Zeitung, dass es eine neue App in Wien gibt für... Neue Ankömmlinge so zur Orientierung in der Stadt und also es werden hier permanent auch glaube ich, neue Produkte entwickelt. Ob das schon sehr gut ausgebaut ist, das kann ich jetzt nicht einschätzen. Wahrscheinlich gibt es da auch noch Luft nach oben, aber ich glaube, dass das gut angenommen wird und vielleicht eine Sache dazu noch, wir haben ja relativ wenig empirische Daten über das Weiterbildungsverhalten von Menschen mit Migrationsgeschichte. Die eine Untersuchung, die für uns immer ganz wichtig ist in Österreich, der Adult Education Survey, der alle vier, fünf Jahre durchgeführt wird, der erhebt ja nur die Staatsbürgerschaft. Das heißt, da haben wir schon mal irgendwie kein gutes Bild. Aber wenn wir uns da die Daten anschauen, dann sieht man zum Beispiel bei den Formen der Weiterbildung, die gerade von ausländischen Staatsbürgern in dem Fall in Anspruch genommen werden, dass da im Medien ganz stark sind. Stärker als jetzt bei Menschen ohne Migrationshintergrund, das heißt das ist im Bereich des informellen Lernens ähm, ganz ganz wichtig. Ja? Also da gibt es viele Hinweise darauf, dass das durchaus sehr geeignet wäre für die Zielgruppe. Ich sehe nicht, dass ich auch Erfahrungen in den Volkshochschulen. Ja. Nein, sehe ich genauso. Also, ähm, nicht, also die neuen Medien natürlich auch, aber nicht nur die neuen Medien, auch die, die klassischen Medien äh, sind glaube ich ganz ganz wichtig. Ähm, um, um Im Spracherwerb, ähm, nicht nur im Spracherwerb, auch in, in, in anderen Kursmaßnahmen. Ich glaube, dass das Angebot äh, Luft nach oben hat, um es mal so auszudrücken. Ja, ich würde ich würd da anschließen. Auch Senat, ähm, wir haben ja auch im Chat noch einen Post von Katrin Handler, äh, die einen Link zur Epali-Website gepostet hat äh, und da auch ein, auch ein Beispiel verweist: digitale Medien in der Bildungsarbeit ah. mit Flüchtlingen in dem Fall. Sicher interessant zum Weiterlesen. Wir hatten im Chat inzwischen auch noch einige Posts, die sehr auch die Diskussion, die davor zwischen euch auch lief, äh, unterstützt haben im Sinne, äh, wir müssen auch im Auge behalten, wo die Grenzen äh, der Möglichkeiten sind, was Bildung bewirken kann und sozusagen auch die Erwachsenenbildung mit äh, Ansprüchen überfrachten, die, die sie ohnehin nicht erheben äh, kann, ja. Ähm, das ist, denke ich auch ein wichtiges äh, Statement. Und mal kurz zurück zu den neuen Medien. Ähm, ich, also wenn ich mir da eine Einschätzung erlauben darf, ich würde auch meinen, gerade aus dem Erwachsenenbildungssektor selbst gibt es da sicher viel Luft nach oben, wie du das genannt hast, eine an Entwicklungsmöglichkeiten. Da entsteht vieles auf, in anderen Händen sozusagen und von anderen Initiatoren und Initiatoren getragen, wo man sich auch manchmal etwas fragen kann, wie ist da auch das Erwachsenenbildungsknow-how drin wieder und sozusagen auch das Selbstverständnis und der Blick auf die Menschen, der eigentlich auch gut tun würde. Ich kenne selbst auch noch ein Beispiel aus Norwegen, wo beispielsweise Alphabetisierungskurse mit eben nur am Smartphone oder Tablet durchgeführt werden. Und offensichtlich mit recht großem Erfolg und guter Akzeptanz auch in der Zielgruppe. Also auch mit Migrantinnen im ja. Genau. Ähm, gut, ich würd, äh, wir sind etwas über der Zeit und deswegen würde ich auch gerne sozusagen die Schlussrunde einleiten. Ich wette mich nochmal an unser Publikum, bevor es äh, den Chat dann verlässt. Wir haben noch eine Frage für Sie. Äh, uns würde mich interessieren, Annette Sprung hat uns äh, vier Handlungsfelder präsentiert, äh, wo wir auch so quer durch jetzt die Diskussion am Laufen hatten. Jetzt nehmen wir einfach diese vier Handlungsfelder nochmal her und fragen, wo würden Sie meinen, besteht, in welchen dieser vier Handlungsfelder besteht am meisten Aufholbedarf in der Erwachsenenbildung? Mit anderen Worten, wo soll man was tun, wo gehört Geld investiert, wo gehören Ideen hinein, wo gehört Aktivität hinein? Das würden Sie jetzt noch als Bild interessieren. Ich sage nochmal die vier Handlungsfelder, während manche eh schon klicken. Der erste Bereich, den hatte eine Besprechung auch so mit der Integration übertitelt, also Deutschkurse, Basisbildung, Bildungsberatung für Migrantinnen. Äh, übrigens noch eine Info, die mir da zur Verfügung steht, auch äh, Bildungsberatung, da gibt es ja aus dem Integrationstopf jetzt auch Geld für äh, Schwerpunktmaßnahmen, äh, wo äh, auch durchaus äh, in dem Aufruf meines Wissens aufgefordert wird, dass äh, die Bildungsberatungseinrichtungen auch versuchen, ganz gezielt äh, äh, Freiwilligenarbeit Arbeit zu äh, sozusagen ähm, einzubesinnen, aber in einer Weise, wo sozusagen genau dieses Dequalifizierungsthema auch sozusagen gut, gut gehandelt wird, ja? äh, zum Beispiel durch Begleitangebote für Freiwillige, die sich engagieren möchten. Ähm, der zweite Punkt bei den Handlungsfällen beruflicher Weiterbildung tritt der politische Bildung und der vierte die Entwicklung der Bildungsinstitutionen selbst. Da haben wir im Moment von 17 Antworten immerhin ähm, 10, die hier äh, geklickt haben, also äh, fast 60 Prozent die hier den größten Bedarf sehen würden. Äh, wir können uns noch ein bisschen beobachten, wie sich die Antworten weiterentwickeln. Gibt es von euch noch so, so ein Schlussstatement, das du Sie uns gerne für die Diskussion aus der Diskussion mitgeben möchten oder auch als Resümee ziehen würden? Magst du? Ja, egal. <lacht> uh, okay. Ja. Okay. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken für die vielen Beiträge. Ich muss gestehen, dass ich fast ein bisschen gestresst war nebenbei, immer mitzulesen und alles zu erfassen. Und es fast ein bisschen schade ist, dass wir nicht auf alles eingehen konnten, weil äh, ja, ich habe es glaube ich vorher auch schon erwähnt, einmal mehr sich zeigt, dass das sozusagen auch für ein Potenzial an Ideen und Kompetenz zu den Themen in Österreich ja längst vorhanden ist. Das sollte man vielleicht sich auch mal überlegen, wie man das noch besser sichtbar machen kann oder auch vernetzen kann. Ich weiß nicht, ob es dazu schon ausreichend Gelegenheiten gibt. Also ganz herzlichen Dank für die vielen, ähm, ja eben auch so produktiven Beiträge und mit Blick auf die Umfrage, ich weiß nicht, ob die jetzt schon abgeschlossen ist, fällt mir auf, dass die Entwicklung der Bildungsinstitutionen ganz viele Nennungen bekommen hat und das finde ich natürlich sehr erfreulich und denke mir, viele der Leute, die heute hier äh, Im Chat auch sind, sind ja selbst Mitglieder oder Mitarbeiterinnen von Bildungsinstitutionen und dann gehe ich mal davon aus, dass die äh, ganz konkret sozusagen das auch in ihren Einrichtungen ansprechen und diskutieren oder eh schon längst tun das ist natürlich höchst erfreulich. Also insofern kann ich mit einer positiven Stimmung hier mich verabschieden. Danke. Vielen Dank, Annette. Senat, ein letztes Wort von dir. Ja, ganz kurz. Ähm ich glaube, dass alle vier Handlungsfelder Entwicklungspotenzial haben. Ähm, das, wovor man sich wahrscheinlich in den Institutionen am meisten drückt, ist Punkt 4. Deswegen würde ich auch für Punkt 4 stimmen, nämlich die Entwicklung der, der Organisationen selber, weil da gibt es auch blinde Flecken in den Institutionen. Ähm, ansonsten möchte ich mich auch sehr bedanken für die Diskussion. hier äh, nebenbei nebenbei diese vielen, vielen Links, die es äh, links und rechts im Chat gegeben hat, äh, mitverfolgt und äh, werde das äh, heute am Abend na, nach dem Fußball nachlesen. Äh, ja, also ich, ich finde es sehr, sehr spannend. Das ist ja auch äh, so eine Riesenbereicherung bei solchen Diskussionen, dass man, dass man, ganz, ganz viele Expertinnen und Experten hat, die schon sich mit diesem Thema intensiv beschäftigt haben und viele, viele neue Inputs bringen und äh, das freut mich immer sehr. Ja, vielen Dank für die Diskussion. Ja, ich sage danke euch beiden für eure Zeit, euren Input, eure Diskussion und auch, dass ihr die Fragen von unserer Teilnehmerinnen und Teilnehmer aufgenommen habt. Ähm, erlauben Sie mir bitte zum Schluss noch äh, darauf zu verweisen, dass wir für diesen web eine ganz, ganz kleine, äh, ein ganz, ganz kleines Fragebogenformular vorbereitet haben, wo Sie uns unmittelbar jetzt im Anschluss, wenn Sie hier ausstellen, eine Rückmeldung geben können. Die Kollegin Karin Kulmer postet da in den Chat noch den Link hinein. Wenn Sie uns da eine Rückmeldung geben, dann hilft uns das sehr, auch dieses Format des Web, des Web Talks wieder weiterzuentwickeln und gut zu pflegen. Wir haben noch weitere Links für Sie parat. Senat hat schon gesagt, er wird am Abend hineinschauen. Das wird noch eine Zeit lang online bleiben, hier dieser Raum. Und wir werden auch die Aufzeichnung demnächst auf YouTube zur Verfügung stellen. Das heißt, da ist das auch nochmal nachzuvollziehen. Mir ist auch wichtig noch zu sagen, es gibt von Annette Sprung und von äh, Co-Autorinnen äh, seit, seit mehreren Jahren das Dossier, äh, Dossier Erwachsenenbildung in der Migrationsgesellschaft in, den, in der Themenrubrik von erwachsenenbildung.at. Wer da jetzt äh, Lust bekommen hat, weiterzulesen, ein bisschen nachzulesen, nachzurecherchieren, äh, sich zu vertiefen, äh, den oder die lade ich herzlich ein, da hineinzuklicken. Äh, da habe ich den Link zur Hand und poste ihn mal schnell in den Chat. Das ist also auf jeden Fall wert zum, zum Nachrecherchieren äh auch noch. Der nächste Webtalk wird im Herbst nach dem Sommer stattfinden. Es gibt da noch keinen genauen Termin. Sie werden es erfahren, wenn Sie bei uns äh, unsere Newsletter oder die Veranstaltungskalender verfolgen oder unsere Facebook-Seite. Äh, wir werden ein wahrscheinlich sehr politisches Thema auch äh, wieder aufgreifen. Ähm, ein demokratiepolitisches letzten Endes, oder genaueres dann noch in unserer Einladung zu dieser Veranstaltung dann. Ja, und ich denke, das war es auch schon. Ich sage Ihnen herzlichen Dank fürs dabei sein. Vielen Dank und kommen Sie weiter. Gut durch den Tag. Schön, dass Sie sich hier im der Zeit genommen mit dabei zu sein beim dritten werktag Wiedersehen. Ja. Thank you.